Nautilus Vorlagen. Für gewöhnlich erscheint nur der Eintrag leere Datei, wenn man eine neue Datei erstellen möchte. Mit Klick auf Datei, Dokument anlegen. Oder rechter Mausklick im Fenster auf eine freie Fläche, ein Dokument anlegen. Um Vorlagen zu installieren, kopiert man einfach Dateien, die als Vorlagen dienen können. In den Ordner Vorlagen im Home-Verzeichnis. Ich kopiere jetzt zum Beispiel die Datei vorlage.odt, eine OpenOffice.org-Datei in den Ordner Vorlagen. Ich markiere die Datei, gehe auf Bearbeiten, kopieren, öffne den Ordner Vorlagen, gehe auf Bearbeiten, einfügen und schon.